Herzlich willkommen. Wir sind endlich live mit ein paar Minuten Verspätung bei dem Panel Mobilität im Jahre 2048 im Rahmen des Kongresses Zukunft für alle gerecht, ökologisch und machbar. Wir haben heute Abend drei ganz tolle Gäste. Und zwar werden wir sprechen mit Elisa Puga-Sevallos, Soziologin und Stadtplanerin aus Ecuador, und mit Elias Bohun, der der Gründer des Reisebüros von Traveling ist. Traveling, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die Wortkonstruktion. Und Christiane Benner von der IG Metall, dort stellvertretende Vorsitzende. Die hat gerade eben noch ein paar technische Probleme, wird aber in wenigen Minuten auch bei uns sein. Und wir haben uns jetzt entschlossen schon einmal loszulegen. Wir werden hier circa 90 Minuten sprechen. Es gibt Übersetzungen ins Spanische und ins Englische. Die Links dazu findet ihr im Live-Chat. Genau. Und ähm, die Bitte hier nochmal an alle Gäste, an die Panelistinnen, einigermaßen langsam und deutlich zu sprechen, damit die ÜbersetzerInnen ähm, sehr gut mitkommen und übersetzen können. Ja, ja. Ähm, das Ganze ist auf jeden Fall ein, ähm, ein Experiment, einen solch großen Kongress, der ursprünglich äh, für äh, eine Präsenzveranstaltung in Leipzig geplant war, jetzt online stattfinden zu lassen. Ähm, und das ist eben das Zeichen der Zeit, gerade in, in Zeiten von Corona, ähm, das sagt aber vielleicht auch ganz viel aus über ähm, ja, neue Kommunikations- und Mobilitätsanforderungen, ähm, die es zu so geben wird. Ich bin gespannt auf jeden Fall, ob wir heute auch darüber sprechen werden. Ähm, noch sind wir im Jahr 2020 und das Verkehrs- und Mobilitätssystem heute, muss man einfach sagen, ist krank. Ähm, der Ver Verkehr befeuert mit ungefähr einem Fünftel, trägt mit ungefähr einem Fünftel zu den globalen Treibhausgasemissionen bei und wir stecken in eigentlich allen Städten im Stau, wir sticken an der Luft und ähm, außerdem haben wir mit zahlreichen Verkehrstoten zu tun. Gleichzeitig sind wir im Jahr 2020 noch sehr weit davon weg, dass alle Menschen jederzeit mobil wären. Mobil, Mobilität ist ähm, auch eine Frage von Gerechtigkeit. Mobil scheint heute nur zu sein, wer die Mittel und Zugänge hat, wer finanziell oder sozial privilegiert genug ist. Mobil ist man anscheinend aber auch nur auf Kosten von Umwelt und Natur sowie ähm, auf Kosten von Schwächeren in der Gesellschaft. Und das absolute Privileg hat heute im Jahr 2020 eigentlich überall das Auto, vor allen Dingen in den Städten, aber auch in dem Land. Und das gleichermaßen im globalen Norden wie auch im globalen Süden. Dieses Verkehrssystem ist schon ziemlich lange an seine Grenzen gekommen und deswegen wollen wir uns heute auf ein weiteres Experiment einladen, um das Ganze hier nicht nur im Online-Raum stattfinden zu lassen, sondern ich habe meine Panelisten gebeten, dass wir uns zusammen auf eine utopische Reise begeben und im Jahr 2048 diskutieren, in einem utopischen Jahr 2048, wie Mobilität sehr viel besser, gerechter und ökologischer aussehen könnte. Ich würde euch gerne kurz die Gäste vorstellen, die da sind. Ich fange mal mit Elisa an. Christiane Berner-Hörner. Ah, super, Christiane. Ich habe auch gerade nur kurz erzählt, worum es heute geht. Schön, dass du da bist. Du kannst uns zumindest hören. Das ist sehr schön. Ja, wir können dich wunderbar hören. Sehr schön. okay. <lacht> Klasse. Ähm, ich bin gerade dabei, euch drei vorzustellen. Ähm, zunächst zu Elisa. Ähm, wie gesagt, sie ist Soziologin und Stadtplanerin aus Quito, aus Ecuador, und ähm, ist eine leidenschaftliche Fahrradfahrerin in einer Stadt, die äh, mitten in den Anden liegt und die extrem stark von Autos dominiert ist. Ist damit also auf jeden Fall ein sehr mutiger Mensch. <lacht> Und sie ist auch ähm, eine Aktivistin, die sich für ein besseres Verkehrssystem in Quito einsetzt und ähm, betont als Feministin die Wichtigkeit vom Fahrrad als Verkehrsmittel, um Frauen in einer sehr machistischen Gesellschaft auch zu emanzipieren. Willkommen, Elisa. Schön, dass du da bist. Bienvenida. Elias ähm, Elias Bohm ähm, ist, glaube ich, immer noch erst 19 Jahre alt. Ne? Und. Ähm, Du bist schon 20, okay. Gut, Elias ist doch schon 20, ähm, gehört also fast schon zum alten Eisen und ähm, ist ein riesiger Fan von Zügen ähm, und hat nach dem Abitur eine sehr lange Reise auf, lange Reise auf eigene Faust ähm, nach Asien gemacht, und zwar mit den Zügen, die es auf dem Weg gibt und hat eben auf Flugzeuge verzichtet. Ähm, und hat dann im Anschluss ein wunderbares Reisebüro gegründet, das nennt sich Traveling und ähm, dort kann man Langstreckenzugreisen äh, buchen, vor allen Dingen auch nach Asien. Ähm, ja, Und damit soll eben das, äh, das Reisen im klimaschädlichen Flugzeug weniger ähm, werden. Und dann haben wir äh, Christiane dabei. Ähm, auch Christiane ist Soziologin und außerdem Gewerkschaftsfunktionärin bei der IG Metall. Sie ist 2015 dort in die Führungsspitze ähm, der größten Industriegewerkschaft der Welt gewählt worden. Und das als erste Frau. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ja und ihre Themen bei der EG Metall sind Organisationspolitik, Betriebs- und Mitbestimmungspolitik, Zielgruppenarbeit, Gleichstellung sowie Crowdsourcing. Was ich besonders spannend finde, auch für das Panel hier heute Abend, ist, dass sie außerdem Aufsichtsrat bei BMW ist und dem Autozulieferer Continental. Wunderbar. Ähm, wenn ihr mir gerade nicht widersprechen wollt bei der Vorstellung von euch, würde ich gerne euch drei, aber eigentlich auch das ganze Publikum, alle Menschen, die jetzt mitkommen, mitschauen und mitzuhören, auf eine kleine Reise einladen. Ich möchte euch gerne einladen, in das Jahr 2048 zu reisen. Und ich würde euch fast sogar dazu einladen, ganz kurz mal die Augen zu schließen. Und ihr dürft euch gerne das Verkehrsmittel eurer Wahl ähm, aussuchen. Das kann ein Fahrrad sein oder vielleicht wollt ihr schwimmen, ähm, vielleicht wollt ihr fliegen oder so ein tolles Flugtaxi nehmen. Was auch immer euch in das Jahr 2048 bringt. Und ähm, dort jetzt kurz hinreisen. Das sind 28 Jahre. Es dauert ein bisschen, je nachdem, ob ihr unterwegs seid. Und wir kommen langsam an. Und steigen aus unserem, von unserem, wie auch immer, gefährt herunter von unserem Verkehrsmittel und schauen uns um. Und wir überlegen uns, wow, wie bewegen sich die Menschen hier heute eigentlich? Wie sind wir unterwegs? Warum sind wir eigentlich unterwegs? Was bewegt uns? Müssen wir für die Arbeit noch viel unterwegs sein? Sind wir für die Familie unterwegs? Für Freunde, Familie? Und wer ist eigentlich unterwegs? Was sind die hauptsächlichen Verkehrsmittel? Und so weiter und so fort. Dann würde ich euch bitten, langsam die Augen auch wieder zu öffnen. Und ich würde sehr gerne von den PanelistInnen, anstatt eines, wie ähm, ich es auf Podien oft kenne, sehr langen Monologen, eigentlich gerne von euch hören, wie euer utopisches 2048 aussieht. Und ähm, was für euch das Besondere dieser Utopía. Elisa, Sí, gracias, Jana. Voy a hablar en español, para que sea un poquito más fácil la traducción. Cuando me invitaron al Congreso, yo me puse a pensar y dije, muy bien, 2048, qué edad voy a tener, cómo quisiera moverme a esa edad. Y, y claro, con mis cálculos yo tendría ya 61 años. Eh, en mi mundo ideal, en el 2048, espero poder seguir usando la bicicleta. Eh, como tú dijiste, moverse en bici en Quito es complicado, no solo por la topografía, sino también por, por, por, por este culto al auto y este diseño de la ciudad que privilegia elisa tienes que tener el el, mic, el micrófono sí ahora sí puedes empezar otra vez por favor no te escuchamos Ich fürchte leider, dass wir Elisa gerade nicht hören können, weil ihr Mikro ausgeschaltet ist. Vielleicht warten. nehmen wir Elisa einfach als zweite ran und machen, beginnen dann erstmal mit Elias, wenn okay Und Elisa, wir, wir, ähm, wir brauchen dich dann um mit dem, mit dem eingeschalteten Mikro, wenn du sprichst. Und dann machen wir dich jetzt zweites. Okay, Elias? Gut, äh, danke. Hallo, äh, danke, dass ich hier so sprechen darf äh, über meine Vision von ähm, Mobilität im Jahr 2048. Ähm, meiner Meinung nach wird die Bahn. Ähm, weltweit einfach sehr viel besser ausgebaut sein, sehr viel schneller sein und es wird weltweite Mobilität ähm, mit dem Zug möglich sein, weil die Bahn ist das einzige ökologische, nahezu ökologische Transportmittel, das es zurzeit gibt, vor allem wenn sie nur mit grünem Strom fährt. Und ähm, da werde ich dann danach auch noch einen Link reinschicken mit Daten von Umweltbundesamt etc. Aber ähm, es ist mir einfach sehr ein Anliegen, auch irgendwie zu zeigen, dass es eben schon eine ökologische Art zu reisen gibt, weil der Bad, die Bahn ist wirklich nur ein Dreißigstel so umweltschädlich wie der Flug und ähm, meiner Meinung nach wird es ähm, sogar so viele Leute zum Bahnfahren geben, dass sie 2050 an einer Brücke bauen werden zwischen ähm, Europa und ähm, äh, zwischen Russland und den USA, ähm, damit man dann innerhalb von unter 50 Stunden von Berlin nach Los Angeles zum Beispiel reisen wird können. Und das ist einfach schon eine Vision, die es schon gibt, aber die dann erst umgesetzt werden wird, wenn wirklich viele Leute mit der Bahn reisen. Und das wird möglich sein, weil die Bahn einfach bis zu 500 km/h fahren kann. Und das ist, glaube ich, auch recht realistisch, wenn man so in 30 Jahren Zeit denkt. Und generell werden sich vor allem die Beweggründe, glaube ich, für Reisen verändert haben. Man wird nicht mehr wegen ähm, allen möglichen Dingen reisen, sondern es werden vor allem Geschäftsreisen und Forschungs- bzw. Reisen zu Bildungszwecken werden sehr viel über Virtual ähm, Meetings ablaufen und das ist jetzt durch Corona schon verstärkt worden und ich glaube, dass das in Zukunft durch ähm, Avatare und ähm, Möglichkeiten, durch wirklich technologischen Fortschritt, dass es einfach sehr viel realistischere Meetings geben wird und das einfach sehr viele Reisen ähm, obsolet machen wird. Und ähm, touristische und familiäre Reisen werden, glaube ich, ganz im Spirit des E-Growth-Movement, das sich ähm, Mitte der 20er Jahre durchgesetzt hat sehr viel entspannter ablaufen und man wird halt den Weg einmal einrichten und so weiter. Und ähm, dadurch auch wirklich viele Kulturen am Weg entdecken und viele Länder sehen. Ähm, also so ein bisschen diese Idee von so einer Zugreise eben äh, auch jetzt schon über längere Strecken. Und es wird auf regionaler Ebene einfach wirklich, wirklich guten öffentlichen Verkehr geben, der einfach sozial fair gepreist wird. Also einfach deutlich, deutlich billiger als ein Auto. Und es wird in Städten komplett unattraktiv sein, ein Auto zu benutzen, weil es keine Parkplätze gibt, weil der öffentliche Raum wirklich den Menschen quasi zurückgegeben wurde. Und am Land wird es auch sinnvolle Sammeltaxis und Regionalbahnen geben, damit es wirklich die Möglichkeit gibt. Und es wird dann jedem möglich sein, auf ein Auto zu verzichten, auch in ländlichen Regionen. Genau, das ist so meine Vision von einer, von Mobilität im Jahr 2025, äh 48. Großartig. Danke dir Elias für diese wunderschöne Vision. Ich komme gerne in dein 2048 gereist. Elisa, wir können es glaube ich nochmal probieren. Ich glaube, die technischen Fragen sind geklärt. Dann können wir nochmal vielleicht von dir deine Vision von 2048 hören. Eh, gracias, Jana. Eh, voy a hablar en español para que la traducción sea más fácil. Eh, disculpen por los errores técnicos de, de, de antes. Bueno, eh, para el 2018 yo estaba calculando más o menos, qué edad tendría yo en ese año y qué edad tendría yo en ese año. Leider so, dass wir Lisa schon wieder verloren haben. Ähm, hier scheint es jetzt gerade eher an der Internetverbindung zu liegen. Ähm, dann würde ich jetzt Christiane gerne einladen. Okay. Gerne. Ähm, und von deiner Vision im Jahr 2048, von deiner Reise zu hören, ähm, wie sieht das Mobilitäts- und Verkehrssystem aus? Wie haben sich Menschen oder wie werden sich Menschen in 28 Jahren bewegen? Danke. Ja, erstmal ähm, vielen Dank für die Möglichkeit, ähm, an dem dem Panel teilzunehmen. Mobilität im Jahre 2048 von Seiten der EG Metall. Ähm, das freut uns wirklich sehr, ähm, dass wir ja genau mit solchen Dialogen unsere unsere Bündnisarbeit, glaube ich, stärken und die auch stärken müssen, weil wir haben uns ja auch ambitionierte Ziele gesetzt. Ich will darauf hinweisen: 2048 ist ja zwei Jahre, bevor wir das langfristig Ziel, äh, bis zum Jahr 2050 nämlich weitgehend Trima, äh, treibhausgasneutral in Deutschland werden zu wollen. Also von daher müssten wir theoretisch im Jahr 2048, weil wir ja uns zu den Klimazielen bekennen, ähm, da weiter, viel, viel weiter sein. Und ähm, ich stelle mir das konkret so vor, ich bin äh, leidenschaftliche Fahrradfahrerin, äh, von daher ist für mich das Transportmittel, Fahrrad auch im Jahr 2048 ein ganz wesentliches. Wenn ich mir Städte im Jahr 2048 vorstelle, sehe ich Windkrafträder, ich sehe auch Solarpanel, also dass eben über Sonnenenergie, über Wärmeenergie gewonnen werden kann. Ich sehe ich höre relativ wenig, also ich glaube, das ist relativ ruhig, grün, viel grüner als im Moment ähm, und schon ähm, elektrifizierte Mobilität. Also das heißt äh, Busse, in der Tat Bahnen, ähm, in den Innenstadtbereichen weniger Autos und wenn dann ähm, so teilautonom fahrend und eher, dass man das, dass man Verkehrsmittel gemeinsam nutzt, aber ich habe in meiner Vision eher Leute, die laufen und ähm, ja, Fahrrad fahren. Also irgendwie habe ich da so ein sehr ruhiges Bild vor Augen. Ähm, ich glaube auch von, der, von der, da stimme ich meinem Vorredner zu. Ähm, ich glaube, dass mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten werden, dass die Digitalisierung da hoffentlich weiter. Ausgebaut ist aber auch so, dass mehr Menschen daran auch eine Möglichkeit haben, teilzuhaben. Also, dass ich, das sind Sachen, die alle offen sind. Und da fehlt mir im Moment noch die Vision, was mit Gerechtigkeit ist. Also haben dann sozusagen alle Leute, alle Menschen die Möglichkeit, sich Mobilität leisten zu können, emissionsfreie Mobilität leisten zu können. Haben sich Arbeitsbedingungen so verändert, haben sich Arbeitsbedingungen so verbessert, dass, dass hoffentlich viele Menschen erwerbstätig sein können? Was Reiseaktivitäten anbelangt, kann ich, habe ich relativ, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, es wird sich sozusagen auch noch entscheiden, wird es eine steigende oder sinkende globale Ungerechtigkeit geben, weil wir leben ja in Deutschland ähm, auch nicht auf einer Insel, sondern ich glaube, das, was wir da tun, wird einfach auch weitgehende Auswirkungen haben auf andere Länder ähm, und äh, Kontinente. Und äh, ich glaube, das ist ein Punkt, da würde ich mir wünschen, den auch was ähm, Handelsbeziehungen anbelangt, dass es da bis 2048, dass wir daran, daran gearbeitet haben, dass es ähm, nicht noch stärker eine, global, eine steigende globale Ungerechtigkeit gibt. Ähm, ja, ich stelle mir ähm, auf jeden Fall vor, das gehört für mich für das Jahr 2048 auch dazu, ähm, dass Männer und Frauen eine gleichberechtigte Teilhabe haben am Arbeitsleben ökonomische Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen besteht. Das vielleicht mal so als Einstieg. Super, danke, danke dir sehr, Christiane. Spannend. Ich finde auch deine Utopie auf jeden Fall sehr reizvoll. Und würde gerne auch noch später noch mal mehr darüber sprechen, was dann eigentlich die EG Metall dann 2048 macht, wenn man so wenig Autos rumfahren. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut. Elisa ist jetzt wieder zurück. Ich glaube, die Internetverbindung e war ähm, abgebrochen. Ähm, und wir versuchen es auf ein drittes, um auch noch deine Vision zu hören, liebe Elisa. Elisa? Ich möchte leider nicht. Das ist sehr schade. Ich würde sehr, natürlich sehr gerne auch noch die Perspektive von Elisa hören. Okay. Okay, dann machen wir an der Stelle einfach, äh, vielleicht kann Lisa mir einfach nochmal schreiben in den Chat, wenn sie technisch wieder soweit ist. Kann ich noch nicht hören, Elisa. Elisa, ah. you have to unmute at the button. Ja, oh, yeah. oh, <lacht> Ok, sorry. sorry. Yeah, uh, yeah, I, I was telling before the, sorry. Sorry. Estaba, Estaba diciendo, diciendo antes, antes de los antes problemas, de los problemas... una ciudad eh, donde también un transporte público de calidad. Yeah. Eh, Justo ese es uno de los mayores problemas ahora y una de las razones por las que la gente refiere el auto privado. Eh, y tener ojalá un sistema de, así como tienen en Europa eso sería genial tener acá en Ecuador eh, y en América ¿no? porque creo que es una un mismo para viajar para conocer y para eh, y, y que es mucho más democrático más equible eh, también imagino un público en el que, que, que lo to, de toda condición social aquí el transporte realmente eh, so, un sistema funcione. Elisa, el eh. transporte público de mejor calidad. Lisa, eh, puedes uh -huh. apagar tu cámara eh, porque no te oímos muy bien. Perfecto. Ah, no. Ok. Ya, yeah. Elisa, es ¿sí? la de weg. Es ist wie gesagt eine Herausforderung, ich, wir werden sie einfach später noch mal dazu holen. Ich denke, sie wird ähm, versuchen, sich wieder einzuwählen. Ähm, dann würde ich an der Stelle einfach ein bisschen weitermachen ähm, und ähm, Teile aus euren, aus euren Utopien gerne aufgreifen. Ähm, und zwar, ähm, Elias hat ja sehr viel das, das Bild ähm, auch gezeichnet davon, ähm, wie wir reisen werden, wie wir andere Kulturen kennenlernen werden. Ähm, aber ein anderer, und Christiane hat mehr darüber gesprochen, wie wir uns vor allen Dingen auch in den Städten bewegen werden. Ähm, gerade die Mobilität in den Städten ist zurzeit am meisten im Wandel. Ähm, und ähm, deswegen wollte ich mit euch gerne spezieller noch darüber sprechen, wie der Verkehr eigentlich in den Städten aussieht. Ähm, gibt es dort auch große, größere Unterschiede zwischen globalem Norden oder globalem Süden? Ähm, gibt es da ein Schema F, wie wir uns in den Städten bewegen sollten? Wird die komplett autofrei sein? Ähm, also, solche Fragen ähm, würde ich, würd ich gerne mit euch diskutieren. Ähm, Christiane, du redest einfach rein, beziehungsweise Elias, genau. Ja, also generell glaube ich, dass, einfach, äh, dass es im globalen Süden wahrscheinlich eher schwerer wird, ähm, Massentransportmittel schnell zu implementieren, weil es einfach sehr viel Geld kostet. Ähm, so ein eben zum Beispiel einen Zug, eine Zugstrecke zu bauen, beziehungsweise Bus sind auch einfach, dafür braucht es ein gewisses ein Maß am Budget, aber es ist halt schon so, dass es sich wirklich, wirklich auszahlt, weil es einfach ähm, so ist es, dass es auch im globalen Süden zum Beispiel verschiedene Bahn- und Busstrecken gibt, die es den Leuten einfach, und da gibt es unzählige Dokumentationen, un unglaublich erleichtern, in die Arbeit zu fahren oder überhaupt zu, Ar zu einer Arbeit zu kommen, weil, sie einfach leist weil die Mobilität einfach leistbar ist. Ähm, und Autos sind da einfach ein sehr falscher Weg, weil sie zwar Mobilität versprechen, aber eben auch sehr teuer sind und vor allem eben wahnsinnig viel Platz brauchen, den es in den Städten halt einfach nicht gibt. Ähm, und deshalb glaube ich, dass da zum Beispiel Räder und so weiter eine wirklich, wirklich viel bessere Alternative sind. Ähm, von mir aus auch, ja, also einfach Radhighways zum Beispiel, wo man auch, und das gibt es ja auch ganz viel in Dänemark und äh, in Holland und so weiter, wo man sehr, sehr schnell vorankommt. Und das wäre einfach was, was man leicht umsetzen könnte im Norden sowie im Süden und in Europa und Amerika, wo es schon diese ganze Zuginfrastruktur gibt, da gibt es ja eher den Trend zurück, dass Regionalnetze und so weiter wieder eingestellt werden und das muss man halt unbedingt verhindern beziehungsweise einfach sinnvolle neue Strecken bauen und das passiert teilweise, aber halt viel zu wenig. Und das passiert vor allem viel zu wenig, weil eben das Auto einfach noch viel zu attraktiv ist. Und ich komme ja zum Beispiel aus Wien und da wird immer öffentlich um jeden Parkplatz in der Stadt gestritten. Also da gab es schon fast den Zusammenbruch der Stadtregierung wegen 30 Parkplätzen, die irgendwie einem Radschnellweg weichen sollten und das jetzt auch tun. Aber das ist immer ein Riesenkampf und so wird man einfach... Diese, die nötige Veränderung nicht, ähm, nicht herbeibringen ähm, und da muss es einfach viel schneller gehen und deswegen braucht es irgendwie auch viel soziales Engagement, also Civil Society Participation. Ähm, ja, und da hoffe ich, dass sich da in den nächsten Jahren einfach viel tut, ähm, genauso wie zu Städten jetzt mal. Ähm, Christian, du hast ja schon auch viel über ähm, einen städtischen Raum eigentlich gesprochen in deiner Vision. Ähm, nochmal konkret als Frage an dich, auch bei Elisa, von der wir jetzt noch nicht so viel gehört haben, aber auch da spielten Autos keine große Rolle. Elias hat es auch nochmal gesagt, ähm, wie sieht diese Stadt ohne die äh, dominanten Autos aus und wie kommen wir dahin? Ja, ich, ich glaub, ja, ja, ich bin da hin? Christiane? Ich glaube glaub schon, dass, die, dass das Auto äh, auch im Jahr 2048 noch eine Rolle spielen wird und ich meine, ähm, wir sind ja gerade dabei, mit äh, Themen Elektromobilität ähm, zumindest emissionsfreies äh, Fahren zu ermöglichen. Ich glaube, ähm, also wir haben, ich habe das nochmal im, im Vorfeld dieses Kongresses, habe ich da echt noch mal recherchiert, wir haben im Jahr 1990 haben wir das erste Mal ähm, richtig umfangreich Kongresse auch gemacht zum Thema Auto, Umwelt und Verkehr als IG Metall äh, mit Umweltverbänden auch zusammen und da war sozusagen immer ähm, der Punkt, dass wir von integrierten Mobilitätskonzepten ausgegangen sind, äh, wo die Bahn eine Riesenrolle gespielt hat. Wir haben ja viele engagierte Betriebsräte auch bei den Bahnherstellern ähm, und von daher, das hat in diesen Konzepten immer schon eine große Rolle gespielt. Wir haben äh, auch solche Modelle, dass du dann auch wirklich äh, zum Teil, wenn das einfach nicht anders geht wegen der Arbeitssituation, aber dass du dann auch irgendwie schlau Auto und Bahn miteinander kombinierst. Und ich finde, das ist so eine Geschichte, die muss man einfach bei einer Regionalentwicklung äh, mitbedenken. Da gibt es ja Modelle. Ähm, und ich glaube, dazu sagen, lass uns da an intelligenten Verkehrskonzepten arbeiten, auch äh, unter der Nutzung von Digitalisierung, was ja bis zum Jahr 2048 möglich sein sollte, damit eben Staus, damit äh, Unfälle, damit diese Dinge verhindert werden. Ich glaube, ähm, das ist es auf jeden Fall wert, dass daran gearbeitet wird. Und im Endeffekt, äh, sage ich mal, gibt es ja verschiedene unterschiedliche Ansätze. Mir fehlt oder uns fehlt zum Teil schon, ein, ein integriertes Konzept des Ganzen und da bist du natürlich irgendwie bei der Stadtplanung oder bei der Regionalplanung und ich glaube, dass das irgendwie möglich wäre und für uns ist schon echt auch im Mittelpunkt zu gucken, wie kann ich die Mobilität für Menschen einfach auch finanzierbar halten und praktikabel halten. Und das wird natürlich irgendwie ganz stark davon auf, auch davon abhängen, wie wir im Jahr 2048, wie wir da ähm, produzieren, wie wir da arbeiten, wie wir da leben wollen. Und ich glaube, da so einen so so ein Blick drauf zu äh, lenken und da einen Blick drauf zu setzen, ähm, das ist, glaube ich, ist, glaube ich wichtig. Ähm, und ich glaube, die in der, in der Corona-Phase haben wir jetzt schon so gemerkt, man, es ist ja statistisch alles ähm, erwiesen, auch dieser, der, der Erderschöpfungstag ist ja ähm, später gewesen in diesem Jahr, eben aufgrund der Effekte von Corona, weil es gerade auch weniger Verkehr in den Ballungsgebieten gegeben hat. Ähm, das heißt, hier gibt es ja durchaus äh, Möglichkeiten, ähm, wie wir da auch emissionsfreier leben können bis ins Jahr 2048. Und ich würde aber ganz gerne zu meinem Vorredner noch mal was sagen, was gerade die ähm, Schwellenländer anbelangt. Ähm, ich meine, das ist ja dann gut und ist bestimmt richtig, auch da zu sehen, wie kann dort emissionsfreierer Transport erfolgen. Aber ich will mal darauf hinweisen, dass in China das Elend ja irgendwie das ist, dass viele Menschen zur Landflucht betrieben werden, weil sie einfach in die Städte müssen, um da überhaupt einer Arbeit nachzugehen. Und das ganze Thema geht ja mit einer extremen Ungerechtigkeit einher. Und das waren ja gerade Menschen, die es in der Corona-Zeit extrem gebeutelt hat. Ja, Oder auch, wenn man sich Bangladesch anschaut, weil einfach viele deutsche Konzerne äh, beim Lockdown hier die Aufträge komplett abgemeldet haben und die Menschen dort wirklich äh, noch mal stärker sozial unter, unter Druck geraten sind. Also ich denke ähm, auch... Das meinte ich vorhin, dass ich einfach hoffe, dass es mehr globale Gerechtigkeit geben wird aufgrund der Handelsbeziehungen. Und deswegen sind solche Elemente, wie es aktuell im Diskurs ist, nämlich das Lieferkettengesetz, zu sagen, ich muss gewährleisten, dass ich ökologische und soziale Standards entlang meiner Wertschöpfungskette für meine Produkte habe, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also das ist schon hängt schon sehr alles, glaube ich, miteinander zusammen, soll uns aber überhaupt nicht davon abhalten, zu beginnen, etwas zu verändern. Danke dir, Christiane. Ähm, ich hätte jetzt vieles, worauf ich, wo ich gerne einhaken möchte. Ähm, Elias hat äh, derweil auch nochmal einen Link hier bei uns im Chat gepostet, um äh, sich mal die Klimaemissionen der verschiedenen Verkehrsmittel anzugucken, ähm, weil in deiner Vision gibt es ja durchaus auch noch Elektro-Pkw's. Wir ähm, haben natürlich trotzdem auch noch eine sehr hohen, auch hohe Emission, einfach ähm, weil sie natürlich auch in der Herstellung nicht emissionsfrei hergestellt werden, auch wenn sie lokale Emissionen funktionieren. Das nur noch so als kleine Erinnerung. Ähm, wir haben Elisa wieder da. Ich würde sie super gerne mit ins Boot holen, gerade weil wir eben auch schon jetzt an Fragen ähm, globaler Gerechtigkeit dran sind ähm, und uns darüber unterhalten, wie Städte im globalen Norden und im globalen Süden aussehen. Können, ob es ein Schema F geben kann, ob die unterschiedlich aussehen müssen und inwiefern wir auch im globalen Norden vor allen Dingen dafür verantwortlich sind, unsere, ähm, äh, ja, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Elisa? Lisa? Elisa, können wir anfangen? Hm. Wir können dich nicht hören, Elisa. Yeah. Yeah, muchas, muchas gracias. Eh, sí, o sea, creo que hay solución. Podemos aprender de, de, de las experiencias de otros países, de otras ciudades, pero definitivamente debemos desarrollar nuestras propias soluciones, nuestras propias alternativas. Por ejemplo, aquí en Quito hay una práctica eh, que le llamamos una práctica de transporte informal, que es gente que en los barrios se organiza para proveer servicios de transporte porque generalmente eh, la municipalidad no resuelve el problema a tiempo. Y esta lógica de, de resolver el problema con la autoorganización desde el barrio, desde la misma gente, es algo que yo espero, yo creo que a 2048 podamos potenciar lo que pueda funcionar. Eh, creo que también como ciudadanos podemos generar soluciones, podemos generar ideas, podemos eh, aportar a, a, a generar otras formas de movilidad que no necesariamente, respondan a un gran, una gran empresa, un, un, un, gran, un, un servicio de escala, eh, de escala ciudad, si no puede, podemos trabajar escalas barriales. Entonces creo que, creo que definitivamente a 2048 tenemos que aprender de otras experiencias, pero eh, también ser creativos y generar nuestras propias soluciones. Y justamente eh, también en relación a este tema de la justicia, Eh, creo que la, la, la movilidad, la forma como nos movemos el acceso a los medios de transporte, la calidad en la, que, en la, que nos, en la, que, la calidad de servicio que, que recibimos es un mecanismo de, de generar justicia. Me gustó mucho lo que dijo una de las panelistas de, del espacio, esta necesidad de rediseñar, redistribuir el espacio. Eh, cuando tenemos ciudades que le dedicamos la mayor cantidad de inversiones a la mejora de, de vías, o a construir o ampliar más vías, estamos olvidándonos de que estamos beneficiando de manera desigual. Estamos beneficiando más al que más tiene, al que, a que tiene el auto. Y, y nos olvidamos de que la inversión, el dinero, también tiene que ir a mejorar las veredas, a mejorar la calidad del transporte público, a crear ciclovías. Es decir, eh, todas estas decisiones de inversión, Eh, de alguna manera siguen reproduciendo eh, este, este sistema de, de desigualdad. Y finalmente me gustaría añadir que, que, que también se trata de, un, de una cuestión de redistribución del espacio. Cómo distribuimos el espacio que es finito para que todos podamos hacer uso de él en igualdad de condiciones, en igualdad de, de, de experiencias, que por ejemplo, eh, Bueno, aquí a veces tenemos unas unas veredas que son muy complicadas, muy angostas, llenas de obstáculos, por donde no puede pasar una silla de ruedas. Eh, y claro, a la final nos olvidamos que todos somos peatones, que todos caminamos. Entonces, yo espero que al, al 2048 podamos tener unas veredas que sean realmente... Eh, Eh, funcionales, que, que sirvan, que cumplan su función como, como vereda, pero también nos ofrezca una experiencia atractiva y agradable al caminar, unas veredas donde tengamos eh, árboles que produzcan sombra, donde tengamos un entorno agradable, tal vez con flores. Eh, sí, entonces eh, ese sería mi, mi aporte. Super, ganz herzlichen Dank, äh, Elisa. Ähm, das hat jetzt auch sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich finde es spannend, ähm, dass du auch jetzt nochmal ähm, das, das Thema von, von der Gerechtigkeit des Raums und wie wir Fläche äh, eigentlich verteilen ähm, mit reingebracht hast. Ähm, ich finde generell, wenn wir über Mobilität sprechen, sind wir ganz schnell bei Fragen von sozialer Gerechtigkeit. Christiane hat eben auch nochmal die Lieferkettenwege angesprochen, wenn es, wenn es, wenn es solche, um solche Fragen von, von Konsum und Lieferketten eben geht. Ich würde euch ganz gerne fragen, inwiefern ist, ist Mobilität, kann Mobilität als Schlüssel zu sozialer Gerechtigkeit gestaltet werden? Wie können wir Mobilität so definieren und Verkehrssysteme so gestalten, dass sie nicht das Privileg von wenigen sind? sich bewegen zu können. Ja, da würde ich vielleicht ganz gerne ganz gerne was zu sagen. Ähm, ich finde erstmal, äh, ich kann es jetzt im Moment für Frankfurt, äh, die Stadt, in der ich lebe, da ist es beispielsweise so, äh, dass es zumindest für, ähm, für Schüler und Schülerinnen äh, kostenlos Möglichkeit gibt, Nahverkehr zu nutzen. Äh, dass da Anreize geschaffen werden. Es ist ja auch in anderen großen Städten so, dass das eine, ähm, eine kostenlose Nutzungsmöglichkeit gibt. Ähm, das heißt, dass das überhaupt ähm, von einigen mal in Betracht gezogen wird. Aber dann geht es natürlich irgendwie noch darum, in welcher Regelmäßigkeit ähm, habe ich überhaupt eine, eine, eine Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da krankt ja, zumindest in Deutschland, ähm, in, den, in den ländlicheren Regionen, da krankt es ja oft noch daran, dass das für Leute wirklich eine Alternative darstellt. Ja, was die Zeiten anbelangt, was die Taktungen anbelangt. Also da muss in Vorleistung gegangen werden, damit es für viele überhaupt attraktiv werden kann, umzusteigen. Und ähm, wogegen wir uns da schon gewährt haben, also jetzt im Moment, das haben ja auch alle mitbekommen, ähm, wir sagen ja klar, wir bekennen uns zu den Klimazielen, wollen auch an dieser Transformation der Industrie mitarbeiten. Das heißt logischerweise auch zu sehen, dass mehr dann in Richtung emissionsreduziertes, emissionsärmeres Fahren geht. Aber dass es trotzdem ähm, möglich sein muss, oder dass, man, dass es einfach nicht Leuten passieren kann, die im Moment noch einen Verbrennungsmotor fahren, dass denen dann da massive Restriktionen auferlegt werden und die ökonomisch nicht in der Lage sind, sich ein alternatives Transportmittel anzuschaffen. Das war so eine Geschichte, wo wir gesagt haben, da muss man schon irgendwie gucken, dass es da eine soziale Ausgewogenheit gibt. Wir haben ja im letzten Jahr in Berlin eine große Aktion gemacht und das ist im Grunde genommen der Leitspruch, an dem wir, mit dem wir arbeiten ähm, und versuchen, diese Veränderungen zu gestalten, als IG Metall, das ähm, ist einfach, wir wollen einen sozialen, einen ökologischen und einen demokratischen Wandel. Ähm, das heißt, ja zu den Klimazielen, ja zu den Veränderungen. Und äh, du hast genau recht, weil ähm, alleine bei der, bei der, zum Beispiel bei einem vollelektrischen Fahrzeug empfahlen ja wirklich 40 Prozent der CO2-Emissionen alleine auf die Herstellung von Batteriezellen. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir müssen diese ganzen Themen in den Blick nehmen äh, und müssen da zum Beispiel auch das ganze Thema ähm, direkt von der Produktionsherstellung bis zum Recycling mitdenken und da eben zu so gucken, wie kann ich auch bei der Produktion mit Grundstrom arbeiten, äh, wie kann ich an meiner Recyclingquote massiv arbeiten und das wirklich so in dem ganzen Thema von Kreislaufwirtschaft auch zu denken. Entweder habe ich, ich sage mal, biologische Lösungen oder ich habe technologische Kreislauflösungen. Und das sind ja Themen, da glaube ich, haben wir zumindest bei uns auch in den Industrien eigentlich ziemlich viele innovative Ansätze und Produkte, mit denen auch die Klima, der Klimawandel wirklich gestaltet werden kann. Aber wir wollen, dass Beschäftigte wirklich eine Chance haben, eine Chance bekommen, eine faire Chance bekommen, ihre Arbeitsplätze auch in dieser Klimaveränderung weiterhin zu erhalten, auf neue Arbeitsplätze, die gerne auch natürlich mit, mit Technologien einhergehen, die dann einen guten Beitrag zu der Klimaveränderung, hoffentlich Verbesserungen beitragen, eine faire Chance bekommen, sich da auch hin zu qualifizieren. Und das Christiane. ist im Moment der massive Druck, den wir ähm, gerade haben. Und ich sage mal, das ist das Thema Transformation, vor dessen äh, anspruchsvolle Gestaltung wir gerade stehen mit unseren Beschäftigten. Dass das er jetzt irgendwie äh, unter Druck steht, ist völlig klar. Ich na, kurz... Ähm ich glaube, Elias will auch direkt was sagen. Ich habe dich auf dem Schirm. Ähm, ich würde direkt mal anfangen, ein bisschen ähm, zu provozieren, denn dafür, auch dafür ist ein Panel da, dass wir uns auch ein wenig streiten. Ähm, ich finde es ganz interessant, so wie du das beschreibst. Ähm, klingt das eigentlich sehr, sehr gut. Nur wir sind ja noch lange nicht an dem Punkt, also jetzt zumindest im Jahr 2020, ähm, dass wir in irgendeiner Form ein wirklich ökologisches Auto gefährt hätten. Und ähm, selbst wenn wir diese technischen Lösungen haben, äh, wie du sie so beschrieben hast, dass wir irgendwie eine Kreislaufwirtschaft haben und ähm, alles recyceln können auf dem Produktionswege, ändert es ja, nicht ja nichts an solchen Fragen der zum Beispiel der Flächen- und Raumgerechtigkeit. Ja? Wer bekommt eigentlich den Platz in der Stadt? Ein, ein Elektrogefährt ist immer noch genauso tödlich wie eines, was mit Verbrenner fährt und so weiter und so fort. Ähm, also ich glaube, dass viele Probleme einfach dann doch dadurch nicht gelöst sind ähm, und dass es doch noch ein relativ technischer Ansatz ist, den ich da ähm, und spannend finde ich eigentlich auch so, wie wir diesen sozialen Wandel eigentlich hinkriegen, den wir in unserer Gesellschaft brauchen. Mhm. Ich würde dich kurz darauf antworten lassen und dann ist Elias dran. Ja, kannst du das mit dem Raum mal äh, ein bisschen konkretisieren? Weil, ja, ähm, kann, kann ich. Also Die Frage ich ist doch... bitte genau, das, das noch mal. Genau, also die Elisa die, hatte das so ein bisschen angesprochen. Also das Ding ist halt, wenn wir halt Straßen haben, die für Autos gemacht sind und so wie unsere Städte gerade gebaut sind, haben wir vor allen Dingen Autostraßen, haben Parkplätze, die exklusiv nur von Autos genutzt werden können. Das ist einfach eine Frage von, von Flächengerechtigkeit. Man könnte sicherlich auch Straßen nochmal anders konzipieren, aber es ist sehr schwer möglich. Da wo Autos fahren. Ähm, werden sicherlich nicht Kinder mit ihren Fahrrädern fahren und ähm, die Straßenbahn wird da auch schlecht fahren können. Also es ist einfach eine Frage des Aus Ausschlussprinzips. Und insofern, ähm, genau, und das gleiche gilt eben auch für die Gefährlichkeit von Elektroautos. Ja, also das, äh, das, das ich muss jetzt mal so ein bisschen äh, trennen, vielleicht. Also ich habe ja gesagt, dass ich in Frankfurt selbst passionierte Fahrrad fahre, das bin ich vorher nicht Auto. Und wir haben ja jetzt gerade auch Teile von Frankfurt, da gibt es eine Riesenauseinandersetzung, äh, autofrei zu machen am, am Nordufer des Landes. Und da geht es um 800 Meter. Und um die tobt gerade eine Riesenauseinandersetzung. Also inklusive diese Fahrrad-Emo letzten Samstag in der Stadt. Äh, und ich finde, das ist schon eine richtige Frage. Hast du ja mal ganz kurz einen Augenblick haben. Hast du mit dem, den Bewegungsleuten eigentlich gesprochen? Schattenbau. Nee, äh, da kannst du umschalten. Wir können uns sonst nicht hören. Okay, wunderbar. Christiane, du bist wieder dran, dann können wir dich besser hören. Ich teile das mit dem Thema, dass Städte anders ähm, gestaltet werden müssen, damit äh, die auch fahrradfreundlicher werden. Also da habe ich irgendwie gar keinen gar kein Widerspruch. Die Frage. Ähm, ist ja sozusagen was machen wir wenn Leute darauf angewiesen sind irgendwie in die Städte zu kommen um beispielsweise dort zu arbeiten gibt es da nicht intelligente Wege aber also einige Firmen bieten das ja anders die dann einen, ähm, Pendelverkehr anbieten mit Bussen die Leute irgendwie aus dem Umland abholen und dann zu den Werken bringen ähm, ich glaube auch da äh, muss man sich über, über also da sind ja die Städte auch dabei also ich kenne im Moment keine Stadt die nicht überlegt, wie sie autofreier werden kann. Und äh, jetzt sind ja gerade im Zuge der Corona-Phase sind ja zum Glück überall sogenannte Pop-Up-Radwege entstanden, die im Moment ja auch noch da sind. Ähm, und ich glaube, das ist, ähm, ist auch eine Frage dann der Alternative und des Angebots. Und ich glaube aber zum Teil auch, wenn man sich Emissionsbelastung in Städten anschaut, Feinstaub, CO2, ähm, gibt es keine Alternative. Also ich glaube, dann wird es restriktiver laufen und deswegen stellen ja einige Städte da auch schon um. Also bieten dann eben Pendelverkehr an in die Stadt ähm, und versuchen ja einfach Alternativen zu schaffen, um in die Städte reinzukommen. Und ich glaube, das ist etwas, da muss massiv dran gearbeitet werden. Also ich bin auch dafür, äh, die Innenstädte attraktiver zu machen für Fahrradfahrer und für Fußgänger. Aber auch dann ist es ja auch nochmal die Frage, wer kann es sich eigentlich leisten, in der Stadt zu wohnen, wenn Reiche <lacht> dann in den Städten die sich nur noch die Mieten leisten können und dann haben auch noch eine schöne Umwelt. Es wäre vielleicht auch nicht automatisch. Also man muss ja auch an der Frage arbeiten, wie kriege ich eigentlich urbanen... Wohnraum finanzierbar und es ist dann auch, für bin ich auch wieder bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit, ob das dann Mietpreisbremsen sind, ähm, ob das ähm, sozialer Wohnungsbau ist, also auf solche Dinge auch zu achten, weil ich glaube, mhm. also nur dann wird es ja gerechter, also weil wer profitiert sonst von dem mehr Raum, in dem ich da Fahrrad fahren kann? Also ich finde es auch eine schöne Idee, das war ja auch meine Eingangsvision, aber ich finde, da stellen sich schon noch ein paar andere Fragen dran, wer denn dann da auch radelt. Ja, absolut. Ähm, wer radelt da? Äh, äh, Mobilität ist ja so ein bisschen das Privileg, sich bewegen zu können, aber auch das Privileg, sich nicht bewegen zu müssen. Das ist also beides. Also, wenn man irgendwo wohnt und ist, wo es schön ist, dann muss man sich vielleicht auch nicht bewegen. Und wenn man Homeoffice machen kann und nicht gerade Kackenschwester ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, Elias, äh, du wolltest auch noch was sagen. Wie kommen wir ja, wirklich in die Stadt? Mit der Bahn? Ja, also ich möchte jetzt noch kurz schon noch auf die Autos in der Stadt eingehen, weil für mich einfach in eine, auch im Jetzt schon Autos überhaupt keinen Platz mehr einfach in der Stadt haben. Es gibt sehr viele Situationen, wo man ein Auto braucht, wenn man zum Beispiel umzieht, wenn man zum Beispiel eingeschränkt mobil ist und das einfach wirklich braucht. Aber. Prinzipiell ist der Platz, wenn man, wenn man schon über, so, über leistbares Wohnen und so weiter redet, dann müsste jeder ähm, Parkplatz in der Innenstadt ähm, ein paar hundert Euro pro Monat kosten. Das ist einfach Platz, den wir oh, ohne irgendwas Autofahrern gratis zur Verfügung stellen. Und das ist einfach gerade in der jetzigen Situation wirklich unmöglich, ähm, auch am Land hat das Auto, vor allem am Land wird das Auto immer ein Teil bleiben. Das Problem ist ein bisschen, was ich sehe, dass die Autoindustrie einfach das, was eigentlich eh sein sollte. Also diese Kreislaufwirtschaft und so weiter, mit der sie sich jetzt beschäftigt, das ist sehr wichtig. Aber Autos werden einfach nicht als Massenprodukt der Teil der Lösung sein, weil die Autoindustrie einfach davon lebt, von einem 1, 2- oder 1,1-prozentigen ähm, Personenbesetzungsgrad. Weil wenn, es die, wenn dieser Besetzungsgrad viel höher wäre, dann gäbe es einfach die Autoindustrie in der jetzigen Form nicht so groß, weil es einfach diesen Markt nicht gäbe. Und ähm, es ist schon so, dass zum Beispiel ein Zug, also ich weiß das nur, weil der österreichische Staat, die haben gerade Nachtzüge finanziert, also so ein Nachtzug, der kostet ca. 40 Millionen Euro, das ist schon ein Riesenmarkt und diese Züge muss zum Beispiel auch wieder jemand produzieren. Die, Straße, die, die Radwege muss ja auch wer bauen, da wird ja auch Boden versiegelt, halt effizienter, aber das muss ja auch gebaut werden. Und es ist einfach eine Transformation, die meiner Meinung nach von, den, von der Autoindustrie hier eher gebremst wird, weil sie halt nicht so vielseitig aufgestellt ist, sondern wirklich nur auf Autos zum Beispiel. In Österreich ist Siemens sehr groß und die produzieren da Züge, die produzieren ähm, aber auch gleichzeitig auch Autoteile, aber die trifft es nicht so schwer, wenn ähm, ab jetzt nur noch Nachtzüge fahren, weil sie die halt auch machen, weil sie da auch was tun. Und da haben halt, glaube ich, große Autokonzerne ein bisschen das Problem, dass sie halt diese grundlegende ökonomische Regel, dass man ein Business möglichst divers aufbauen sollte, dass sie das einfach nicht berücksichtigt haben bis jetzt und da jetzt große Probleme haben, weil sie sich noch immer an dieses alte Konzept festkrammern, ähm, ohne dem es dem's aber nicht funktionieren wird. Weil am Land wird es Autos brauchen, vor allem weil die Leute sehr weit auseinander wohnen und es nicht Sinn macht, durch jede äh, Leute mit einem Bus zum Beispiel abzuholen, jede einzelne Person, die wirklich im Land lebt. Aber zum Beispiel in der Schweiz, da hat man. Ähm, da fährt, die Fahrt, fährt jede Person doppelt so viel ähm, Personenkilometer mit den Öffis circa wie in Österreich. Und in Österreich ist es auch ein bisschen mehr als in Deutschland, ähm, weil die sich darauf geeinigt haben, dass in jedem kleinen Dorf mindestens zehn Busse pro Tag durchfahren. Und dadurch ist die Mobilität einfach möglich. Und sie muss natürlich auch billig sein. Da haben die Schweizer es natürlich einfach. Aber es ist schon so, dass Autos einzeln zwar nicht so viel äh, wirken, als würde es so viel kosten, aber wenn man das zusammenaddiert, sind die Mengen die, die Mengen an Geld, das für Autos ausgeben, wird, ist natürlich unglaublich. Und damit könnte man das beste öffi jemals finanzieren. Also in Österreich zahlen, in Wien, da gibt es die Jahreskarte für 365 Euro und die kostet die Steu jeden Steuerzahler unter 200 Euro pro Jahr. Ähm, und das ist im Vergleich zu den Betriebskosten für ein Auto zum Beispiel ähm, wirklich, wirklich gering. Also so viel so viel noch, noch dazu. Genau, das, das wollte ich eigentlich noch sagen. Ja, das stimmt. Das Blöde ist halt, also es ich, ist ich, ich, ich, nicht das Blöde, aber das, das, ich meine, es gibt halt immer noch eine, eine Nachfrage nach individuellem Nachverkehr, äh, beziehungsweise nach individueller Mobilität, so rum. Ähm, und ich meine, es ist dann irgendwie für viele schon... Ich sage, es gibt ja so eine Gruppe, da ist es eine Frage der Alternative. Und es gibt, glaub, es gibt auch eine Gruppe, ich meine, da gibt es ja massiv Studien, die irgendwie sagen, du kannst mir, keine Ahnung, wahrscheinlich drei Busse in einer Stunde vor die Tür setzen. Ich vertrotze irgendwie mit meinem Auto. Und da ist ja irgendwie so die Frage, wie kriegt man die Arbeit zu so geschaffen. Und die, viele Automobilhersteller, die haben ja in Deutschland zumindest probiert, sowas äh, dann auch stärker reinzugehen in das ganze Thema der, der Sharing Economy. Also da auch äh, zu gucken, was kann da attraktiv sein. Äh, haben da auch wirklich ganz viel in digitale Plattformen investiert. Und das hat sich sozusagen, gerade durch Corona, hat sich da ganz viel wieder zerschlagen, weil die Leute aus dem Sicherheitsbedürfnis heraus wieder in ihr eigenes Fahrzeug zurückgegangen sind. Aber also da muss man auch noch mal aufpassen, das gibt echt so ein, ähm, dass es da nicht, also es gab da eher ja wieder so, eine, so, eine, so ein steigendes Sicherheitsbedürfnis. Aber im Kern, ähm, im Kern ist das ja richtig, also du musst ja gucken, wie kriegst du ähm, da auch nochmal Anreize geschaffen und kriegst auch nochmal einfach den Ausbau von diesen ganzen Strukturen, da einfach Steuergelder anders allokiert und da muss man einfach nochmal sehen, in was ist eigentlich Geld reingegangen, Entschuldigung, die gleiche Debatte kannst du führen mit Atomenergie versus Erneuerbare. Ähm, ja, nur wir reden das, ist, das ist eigentlich das eine ist ein gute Ja. Da würde ich ganz gerne auch eine Frage aus dem Publikum mit aufnehmen. Der wunderbare Timo verfolgt hier den Livestream mit und dort den Chat. Elias hat hier übrigens gerade ganz viel Applaus bekommen, das muss ich weitergeben. Die Frage, die hier auch noch ist, weil es ist ja auch gerade aufgekommen, gerade in Zeiten von Corona. Ja, viele Städte haben, denken über eine Reduktion des Autoverkehrs nach, haben auch schon Maßnahmen ergriffen. Wir haben hier die, die, die vielen Fahrradradwege, die überall neu gebaut worden sind. Gleichzeitig fließen immer noch massiv Gelder in die Autoinfrastruktur. Also Wir haben zum Beispiel jetzt in Berlin ganz viele neue Radwege und gleichzeitig wird eine neue Stadtautobahn gebaut, die, kann man einfach mal so sagen, keiner will. Ähm, sind das dann nicht auch die Widersprüche, wo man, in denen man sieht, wo noch die äh, Mächtigen am Schalter sitzen? Auf jeden Fall, weil die halt auch mit dem, mit dem, mit dem Auto zur Arbeit fahren. Das ist jetzt ähm, blöd, aber das war zum Beispiel in. Ja, in Wien gab es äh, die Debatte, dass alle, also alle Politiker natürlich mit dem Auto in die Arbeit fahren und das passt alles. Aber zum Beispiel unser Bundespräsident ist ja bekannt damit geworden, dass er selfies in der in der Straßenbahn macht, weil das einfach davor noch niemand gemacht hat. Ähm, und ich glaube auf jeden Fall, dass es vollkommen sinnlos ist, jetzt Autobahnen in die Stadt zu bauen und das ist einfach wirklich eine Realitätsverweigerung. Also das ist einfach wirklich macht keinen Sinn. Ähm, meiner Meinung nach ist aber Individualmobilität vollkommen richtig, dass das viele Leute wollen und brauchen, weil sie meinen, ich will zum Beispiel nicht, selbst wenn jetzt jede Stunde ein Bus fährt, eine Stunde auf dem Bus warten, zum Beispiel, weil ich oder ich weiß nicht, wann äh, mein Kind ähm, von der, wann ich mein Kind aus dem Kindergarten abholen muss. Ähm, einfach mobil sein, wann immer man will. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass zum Beispiel in Innsbruck, da haben sie jetzt lang, long distance Fahrradwege gebaut, die einfach wirklich Fahrradfahren ermöglichen, über längere Strecken. Und in Dänemark gibt es zum Beispiel in fast jedem Zug ein Einzel einzelnes Abteil, wo man Fahrräder reingeben kann, weil das nämlich halt wirklich ein Problem ist, dass ich zum Beispiel bei der Deutschen Bahn und der ÖBB sehe, dass die überhaupt nicht auf Leute eingehen, die eben individuell reisen wollen mit dem Fahrrad weil es halt ähm, einfach viel Platz braucht, aber da müsste es einfach sehr viel investiert werden, damit individuelle Mobilität noch immer möglich ist, nur halt einfach gar nicht mit dem Auto. Ähm, ja. Ich würde jetzt gerne Elisa auch noch mal mit reinholen. Ähm, ich sehe sie leider gerade nicht, ähm, hoffe, dass sie noch online ist. Elisa, äh, kannst du uns hören? Sie leider gerade nicht hören, das ist äh, sehr schade. Ähm, ja, ich äh, würde ganz gerne ähm, mit euch noch mal mehr auch auf die Ebene gehen, von wegen, wie kommen wir dahin, dahin dass es ein, ein gerechteres und ökologischeres System ähm, geben kann ähm, und nicht so sehr sie nur äh, über die jetzigen... Ah, Elisa! Sí, tenía algunas ideas para compartir. Eh, yo creo que es muy difícil eliminar el uso del auto, siendo así súper realistas, pero creo que más bien hay que promover un uso consciente del auto. Es decir, que usarlo cuando lo necesitamos de manera consciente. No sé exactamente de te auto para ir a comprar el pan. Dos, tres. Eh, cuadras, tres manzanas y, y lo usan. Entonces se trata de un uso más racional, más eficiente, optimizarlo. Es muy común que vaya una sola persona en el auto eh, cuando tiene tanto espacio y ocupa tanto espacio en las vías. También creo que se trata de, de apelar a, al hecho de que la inversión de un auto es una inversión alta para un bien que muchas veces está guardado, está parqueado, Eh, más, de, más de 20 horas, 22 horas al día. Entonces, un poquito tratar de, de apelar a, a, a este tema. ahora Por otro lado, eh, si bien es importante que haya avances tecnológicos para tener autos que contaminen menos, que sean eh, más eficientes para reducir los siniestros los de tránsito, eh, sin embargo, la tecnología no es suficiente. No es suficiente si no diseñamos ciudades eh, De la ciudad de los 15 minutos que está ahorita muy de moda, esta ciudad en la que yo puedo abastecerme, puedo hacer mis actividades cotidianas cerca de mi, de mi vivienda. Entonces eso y finalmente me gustaría añadir que creo que la industria automotriz tiene un reto grande de, de reinventar, como, como se mencionaba de, antes de diversificar su, su, su producción. Pero ahí hay que tener cuidado porque luego eh, esta industria vuelve la mirada a los países del sur global y se enfocan en este nuevo mercado del sur, del sur global. Y, y, y en el congreso que tuvimos en Alemania el año anterior, una de las alertas que, que comentaba una panelista de África es que los autos que ya no quieren en Europa van a importarlos a África. Y yo me temo que algo así también pase eh, eh, con Latinoamérica, con Asia... Entonces, sí hay que también tener una visión un poco crítica de que si, si promovemos soluciones en nuestras ciudades, tienen que ser soluciones también, también globales. No basta sacar los autos, por ejemplo, de Alemania y que se vayan a otro lado eh, en el mundo. Entonces, eso básicamente. Äh, vielen Dank, ähm, Elisa. Sehr gut, dass du das auch nochmal einbringst, ähm, dass wir die Städte anders designen müssen, dass wir die 15 Minuten Stadt brauchen, diesen Modebrief, den es gerade zurzeit gibt. Ähm, ich würde trotzdem mal interessieren, weil du davon gesprochen hast, es braucht eine bewusstere Art, das Auto zu benutzen. Ähm, ich persönlich war tatsächlich vor äh, mehr als 15 Jahren äh, das letzte Mal in, in Quito, habe dort lange gelebt, als ich noch geflogen bin, ähm, und ich habe die Gesellschaft dort als besonders, ähm, als, als besonders gespaltene Gesellschaft erlebt, die die Geld hatten, die die privilegiert waren, sind Auto gefahren und ähm, haben das sehr viel getan und eigentlich jeden Weg. Und alle anderen, die sich nicht leisten konnten, ähm, mussten zu Fuß laufen oder mit dem Bus fahren. Ähm, also ein sehr, sehr großes Extremfahrräder habe ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. Ähm, den Leuten jetzt zu so sagen, sie sollen das Auto bewusst benutzen, kann das die Lösung sein? Also, ähm, beziehungsweise, wie, wie bekommen wir diesen Bewusstseinswandel hin, den du erwähnst? So, können es jetzt alle beantworten? Oder gehen die Fragen? Die Frage geht ich ich nochmal an Elisa als Rückfrage. Okay. Ja, danke. Sí. Eh, bueno, yo, yo creo que una de las medidas básicas es el tema del transporte público. Lo que les decía, el transporte público tiene que ser la mejor opción para la gente. Debería ser un transporte confiable, un transporte seguro. Aquí es muy común los casos de acoso sexual a mujeres en transporte público, aunque también se han registrado casos para hombres. Eh, y justamente con todos estos antecedentes es difícil que la gente quiera, quiera usarlo. Entonces, la, la primera clave para el cambio es el transporte público, pero eso no es suficiente si no diseñamos una ciudad eh, con usos mixtos del suelo, si no diseñamos una ciudad eh, controlando toda la expansión horizontal, si no buscamos eh, densificar la ciudad, eh, generar proyectos de vivienda social para que la gente no tenga que ir a vivir a las periferias, en, en, en, en, en zonas de riesgo, en zonas ilegales. Entonces, la movilidad no puede ser entendida, no puede ser gestionada, si no gestionamos toda la planificación de la, de la ciudad. Y además del, del transporte público, eh, creo que es también muy importante el diseño del espacio público, diseño de, de espacios públicos donde podamos transitar seguros, donde podamos transitar cómodos. Eh, bueno, en Quito tenemos las mismas, el mismo número de horas de sol y de, y de oscuridad todo el año. Entonces todos los días a las 6 de la mañana sale el sol y a las 6 y media, 7 de la noche se esconde el sol. Entonces no es una ciudad que en la noche sea muy activa justamente porque la gente no se siente segura de estar en el espacio. En el espacio público. Entonces, eh, esta transformación creo que pasa por, por tener políticas públicas sostenidas de largo plazo. No podemos diseñar una ciudad pensando de aquí a tres, cuatro años, según el turno del alcalde. Tenemos que diseñar una ciudad de 30, de aquí a 30, 40 años. Y, y tenemos que diseñar una ciudad que sea inclusiva. Es, es, nosotros aquí en Quito tenemos unos buses que son súper altos. Para tú subirte al bus tienes que subir algunas gradas. Y es algo que no es inclusivo para personas de la tercera edad. Es difícil para niños, es difícil para mujeres embarazadas. Entonces tenemos que, que pensar eso, una ciudad que sea para, para todos. Que, que todos podamos usarla, que todos podamos disfrutarla. Y, y bueno el reto ahí también es negociar con el sector privado, no sobre todo con el con el sector inmobiliario que, que hace muchas urbanizaciones cerradas donde no hay transporte público, donde la gente solo se mueve en auto, donde no hay tiendas o supermercados cerca de la casa, donde no hay escuelas, entonces esa, esa sería mi reflexión. Vielen Dank Elisa, das um, führt auch tatsächlich zu einer weiteren Frage, die wir aus dem Publikum haben. ähm um, Du erwähnst eben, dass äh, ja, wir Städte anders designen müssen. Das sind eben ganz klar auch Fragen von, von Gendergerechtigkeit, ähm, auch mit, einer, mit einem feministischen Blick auf die Stadtplanung. Ähm, die bisherigen Verkehrsinfrastrukturen, die wir haben, sind einfach nicht darauf ausgerichtet, auf diejenigen, die sich eben um die Kinder kümmern, die einkaufen müssen, die meistens in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft sich bewegen. Wie könnte eine solche Stadt eurer Meinung nach aussehen, wo solche Bedürfnisse von allen, auch von Kranken, von Schwächeren, besser berücksichtigt werden und wo auch die Frage von Sicherheit keine ist, die sich nur wenige stellen müssen? Die Frage geht dann an, ähm, Da würde ich jetzt gerne das wieder, über, wieder über Wien reden. Das ist nicht, weil ich Wien so besonders wahnsinnig gern mag, und weil ich dort herkomme, deswegen ein bisschen mehr weiß als über alle anderen Städte. Ähm, weil da gibt es nämlich ein Projekt, das heißt die Seestadt und das ist international recht bekannt. Das ist nämlich eine Stadt, die einfach aus dem Nichts gebaut wurde. Dann haben sie begonnen, dorthin eine U-Bahn zu bauen, einfach mitten aufs Feld raus und dann eine Stadt rumrum. Ähm, und diese Stadt wurde designt von hauptsächlich äh, weiblichen Architektinnen ähm, und ist ähm, auf die Bedürfnisse von Frauen und Kindern ausgerichtet, äh, speziell und ist so wirklich eine, ein wirklich, wirklich cooles Konzept. Also es leben einfach viele Leute auf engem Raum, äh, aber es ist so, dass Autos einen wirklich sehr untergeordneten Ort, äh, Stellenwert haben die müssen entweder vor der Stadt in einem unterirdischen Parkhaus abgestellt werden oder dürfen halt nur vereinzelt reinfahren, wenn es spezielle Gründe gibt. Und ansonsten sind die Plätze einfach sehr offen, sehr verspielt, damit Kinder wirklich den öffentlichen Raum nutzen können für sich und für ihre Bedürfnisse und es nicht gefährlich ist und gleichzeitig aber auch, hochtechnologisch, da gibt es zum Beispiel den ersten äh, freifahrenden Zug ohne, ohne, ohne für, für, äh, Fahrerhäuschen. Ähm, und dadurch, dass das so gut mobil angebunden ist, benutzen dort kaum Menschen Autos und das kommt einfach wirklich, wirklich sehr gut an. Und das ist nämlich der eigentliche Punkt, den ich versuche zu machen. Also dort kommt das wirklich gut an und es wohnen dort wirklich einige Menschen schon und ähm, es wird laufend vergrößert. Und das ist irgendwie so ein Visionsprojekt. Ich werde da jetzt auch noch einen Link reinschicken. Dann. Das finde ich, ähm, hört sich sehr, sehr, sehr schön an. Ich finde, oder gut an, die, die Frage ist, also was mich da interessieren würde, ähm, was ist das für ein, für ein Klientel, das da wohnt? Also woher kommt da die wirtschaftliche Kraft, äh, dass da Menschen in so guten... Guten, unter so guten Bedingungen wohnen können und offenbar ja auch erschwinglich. Das sind, ich, sind ich, das stadt ist einfach stadtfinanzierte Bauten, also ja, ähm, durch, ja, das, ist einfach, das wird einfach auch gefördert. Das ist natürlich ja. so, dass man das natürlich fördern muss, ähm, ja. aber es ist eben gleichzeitig die U-Bahn dort, aber es ist sehr weit aus der Stadt draußen, das heißt es ist einfach Dort, wo noch Platz ist, wurde das gebaut und dort wurde es wirklich neu gebaut. Ich meine, das ist weniger eine Transformation als wirklich ein Neubau. Aber ähm, ja, es, es kann schon als Maßstab dienen, um einfach Dinge zu übernehmen. Und es ist auch nicht perfekt, aber es funktioniert einfach manches besser. Und es sollten einfach Dinge übernommen werden, wie zum Beispiel eben, dass es an jeder Ecke einen Spielplatz gibt. Weil das finde ich zum Beispiel in Großstädten wirklich, wirklich... Ähm, gibt es viel zu wenig oder viel zu wenig Spielstraßen oder viel zu wenig Raum, in dem man sich einfach ausbreiten kann. Ähm ich finde, also das ist tatsächlich finde ich auch einer der wichtigsten Aspekte, auch, wenn wir einen feministischen Blick und ähm, einen gerechteren Blick auf die ähm, Stadtplanung haben wollen, ist auf jeden Fall auch diesen Raum für Begegnung zu schaffen. Und den müssen wir, glaube ich, letztendlich auch äh, vom Autoverkehr wegnehmen. Ein weiteres schönes Beispiel, der ist jetzt nicht explizit ähm, feministisch geplant, aber ähm, es gibt ja diese Superblocks in Barcelona, wo es eben keinen Durchgangsverkehr mehr gibt und wo, wo dadurch für die Nachbarschaft Begegnungsräume entstanden sind. In Diskussion ist das auch für Berlin. Und das gibt einfach die Möglichkeit, auch gerade Sorgearbeitenden, sich zu vernetzen, sich zu unterstützen und sich überhaupt zu begegnen. Und an der Stelle würde ich auch ganz gerne nochmal einen das ist ja relativ einfach. Ich bin keine Verkehrsplanerin. Ähm, und trotzdem gibt es doch eine relativ einfache Regelung bei Stadt- und Verkehrsplanung. Ähm, wenn man Straßen ähm, baut, dann erntet man halt Verkehr, also Verkehr, erntet man Autos. Und wenn man Spielplätze baut, dann kommen da halt Kinder hin. Ne? Also es ist schon auch eine Frage von, ähm, die, äh, welche Angebote ähm, machen wir? Ja, das stimmt. Aber ich, ich meine, ich wäre ja auch schlau, ich, ich denke jetzt mal an Frankfurt, da gibt es einfach noch ganz viele Schwierigkeiten mit äh, Barrierefreiheit, also das heißt einfach Leute, die im Rollstuhl, auf Rollstuhl angewiesen sind, äh, Männer und Frauen, die Kinderwägen mit irgendwie von A nach B kommen müssen, die haben einfach Schwierigkeiten überhaupt bei uns in die Straßenbahn reinzukommen oder S-Bahn, also das ist halt alles äh, nicht richtig durchdacht ähm, und ich meine, da gilt es ja glaube ich auch nochmal so einen Blick drauf zu wenden und ich habe schon noch bei diesem, bei dem weil das mit der, mit der Vernetzung der Sorgearbeitenden sicherlich ein Vorteil wäre. Aber ähm, ich, da möchte ich noch mal einen Blick erweitern. Da wäre es mir recht. Also ich, ich komme. Wir kämpfen im Moment massiv darum, dass Frauen ähm, in den Unternehmen eine gleiche Chance haben auf berufliche Entwicklung und Aufstieg. Und wir stellen halt fest, sobald öffentliche Strukturen wie beispielsweise Betreuung nicht ausreichend sind, dass das dann halt alles echt ein richtiger Blocker wird, ein, Hämmer wird, ein, ein Hemmnis wird, für Frauen auch da eine gleichberechtigte Teilhabe zu haben. Von daher finde ich diesen, diese Vision, dieser, die, dass Architektinnen so etwas ähm, designen, finde ich total gut. Das merken wir ja auch ähm, in der Industrie, äh, dass da ein Weiblicher Blick sehr gut ist ja, und eine Vielfalt wirklich Fortschritt auch bringt. Ähm, aber ich, ich möchte da nicht so ein Backlash, also so ein bisschen Frauen wohnen anders. Also das ist mir zu konservativ, da hätte ich eher Angst vor einer, vor einer Verfestigung äh, von so einem Frauenbild. Also ich will nicht, dass Frauen nur für Sorge verantwortlich sind und zu Hause sind und ein schönes Umfeld brauchen, sondern Frauen brauchen doch äh, ökonomische Voraussetzungen, brauchen ein eigenständiges Einkommen, damit sie ein selbstbestimmtes Leben auch führen können. Das, das wollte ich nochmal einbringen. Das war mir jetzt ein bisschen zu... Ich glaube total... Aus ja, das ist... Ja, also ich habe jetzt nur über den Mobilitätsaspekt wirklich geredet. Ich wollte da jetzt sagen, ja, es ist klar, dass es das alles andere auch braucht. Das ist aber, ich meine, das ist ein bisschen wie bei jedem feministischen Thema. Es braucht einfach, es braucht jetzt mal, finde ich schon, auch das andere Extrem, dass einfach Frauen heute Architektinnen, die ähm, mit Sicherheit 40 Stunden die Woche arbeiten, ähm, Vielleicht oder auch nicht, aber dass die einfach auch mal eine Stadt schon nach ihren Bedürfnissen planen können, damit man zum Beispiel weiß, weil ich meine, das ist jetzt überhaupt nicht abgebildet. Also in der jetzigen Stadt ist das Bedürfnis hauptsächlich mit dem Auto schnell von A nach B zu kommen und es gibt andere Projekte, die innovative Dinge sind, aber die sind sehr beschränkt und zum Beispiel in der Stadtverwaltung, da müsste es einfach schon einen ausgeglichenes. Halt Männer-Frauen-Verhältnis geben, damit es zu sinnvollen Daten kommt. Und da will ich jetzt nicht irgendwie ähm, ähm, ein, ein, Bild, ein Bild verfestigen, sondern ich glaube einfach nur, dass auch die halt auch gehört werden müssen. Also es ist nun mal so, dass gerade es einfach so ist, dass zum Beispiel in Österreich nur 7% der Männer ähm, Pflege, also Karenzzeit nehmen. Und das ist einfach etwas, wo die Stadt eine Veränderung möglich machen muss. Wenn es immer weiter so ist, dann wird es sich einfach, glaube ich, wenig verändern. Das, also ich ich glaube, das, das Stichwort hier ist total klar. Es geht darum, einfach mehr Perspektiven, mehr Menschen an Stadt- und Verkehrsplanung teilhaben zu lassen. Ich glaube, Christian, da war auch ein Missverständnis. Ich glaube, niemand in der Runde hat das so solche Rollenbilder verfestigen wollen mit den Aussagen. Ich glaube, an erster Stelle muss ganz klar stehen, dass eben auch Sorgearbeiten als Teil einer Utopie, in der wir alle leben wollen, viel gerechter verteilt werden müssen und auch eben eine gesellschaftliche Anerkennung erhalten müssen, die absolut notwendig ist, die fehlt. Wenn sich Männer, wenn sich Männer mehr um Kinder kümmern, dann haben sie ja dann auch dieselben Bedürfnisse. Nur im Jetzt tun das leider mehr Frauen und daher muss man einfach, das ist ja nicht das hat ja mit Mann und Frau nichts zu tun, da geht es einfach nur darum, die Bedürfnisse abzufragen von Menschen, die gerade Kinder haben. Beziehungsweise es geht eben auch nicht nur um Männer und Frauen, es geht nicht nur um Geschlechterfragen, auch du, Christiane, hast es ja nochmal angesprochen, die Barrierefreiheit. Ich finde, es geht auch darum, dass Menschen, die körperlich eingeschränkt sind oder blinde Menschen, Menschen, die mit Kinderwagen unterwegs sind äh, und so weiter und so fort, dass solche Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden, die einfach mit dem aktuellen System überhaupt nicht ähm, ähm, ja, hinzukommen. Richtig. Wir haben jetzt noch ein Oder paar. Auch Thema Alter Gesellschaft. Genau, auch alternde Gesellschaft, total ja, wichtig. ja. Entwicklung. ja. ja. Ähm, leider ist hier mein privater Chat mit unserem äh, mit mein privater Chat abgebrochen, äh, mit demjenigen, der mir die Fragen aus dem Publikum hat. Chance hat. Eine habe ich mir allerdings noch gemerkt, die würde ich ganz gerne auch noch mal stellen, auch im Hinblick auf Privilegien und Gerechtigkeit und im Hinblick auf Umweltverbrauch. Ganz zu Anfang kam auch die Frage, wenn wir eine Degrowth-Gesellschaft haben wollen, wenn wir eine Gesellschaft haben wollen, die nicht mehr so massiv auf Wachstum basiert, dann müsste es ja eigentlich heißen, dass wir weitere Strecken schon allein wegen des massiven Energieverbrauchs, egal, ob wir da mit Zug fahren oder mit Auto oder ähm, so, ähm, ob die überhaupt noch in Frage kommen, lange Reisen, ist das ein Privileg, was es vielleicht in der Zukunft nicht mehr geben kann, angesichts von globaler Gerechtigkeit? Ähm, ja, da würde ich jetzt kurz was dazu sagen, weil das jetzt mein, eigentlich mein Thema ist. Zuerst, weil das ist das große Ding, was uns bei diesem Reisebüro beschäftigt, weil es ja wirklich so ist, dass ich diese Reise nicht machen wollte, weil sie eben einen Flug involviert hatte schon fast und dann aber eben doch mit dem Zug gefahren bin. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass es eben genau nicht dazu kommt, dass Leute nicht mehr aus Europa rausreisen, weil sie glauben, es ist, weil sie glauben, es ist Umwelt, nicht umweltverträglich es sind derzeit die Maßstäbe noch so, dass zum Beispiel in, in Russland der Zug mit Kohle fährt und deshalb nur ein Sechstel so ökologisch ist wie ein Flug. Ähm, das muss sich ändern, aber ich glaube, das wird sich nicht ändern, wenn man dann nicht Zug fährt. Ich glaube zum Beispiel, da kam die Idee für dieses Reisebüro, dass es einfach cool ist, wenn man einmal fünf Jahre nicht fährt, sich dann mehr Zeit nimmt und am Weg möglichst ökologisch mit dem Zug reist wie gesagt, unterschiedlich ökologisch und am Weg einfach Kulturen und Menschen trifft und da möglichst viel auf einem Weg und der Weg wirklich zum Ziel wird, weil wenn man eben zum Beispiel, das ist diese Route, über die ich immer rede, nach Vietnam fährt, weil ich da halt gefahren bin, dann fährt man durch die Ukraine, Russland, Kasachstan und China und hat seinen Horizont extrem erweitert und das ist gar nicht mal vergleichbar mit einem Direktflug von Wien nach Vietnam also nur von den CO2-Emissionen, sondern es geht einfach auch darum, dass man kulturell viel, viel, viel mehr mitbekommt und es gleichzeitig noch viel, viel, viel ökologischer ist. Und, und dass man das auch wieder seltener und eben bewusster macht. Und das ist jetzt wirklich ähm, was, wo ich glaube, dass einfach so eine Reise wichtig ist, damit wir einfach die Welt sehen, damit wir andere Kulturen ähm, hautnah mitbekommen, weil wir uns sonst einfach verkapseln. Weil wir sind zum Beispiel, wenn, wenn man in China ist, in Kasachstan, das bekommt man ja, ist wirklich schwer, das davon ein Bild zu bekommen, wenn man nicht dort ist und da sich eine Meinung zum Beispiel zu China zu bilden, wenn man nie dort war, ähm, ist einfach wirklich eigentlich nicht gerecht, weil man ja nie, weil man das nie gefühlt hat und nie erfahren hat. Und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig zu reisen. Und man sollte halt wohin reisen, wo man ökologisch hinkommt. Und da gibt es schon viele Destinationen, wo man hinreisen kann. Aber halt nach Südamerika wird man halt leider eben nicht kommen, wenn man das zu einem normalen Preis buchen will und nicht sich irgendeine Luxus-Segelkreuzfahrt organisiert oder so. Ich finde es ganz schön, dass du so eine Lanze brichst fürs Reisen, für die, für die interkulturelle Begegnung angesichts eines Online-Kongresses, ähm, wo wir alle merken, dass es auch irgendwie dass es schön ist, dass wir uns äh, unterhalten können, aber trotzdem irgendwie auch was fehlt, nämlich die persönliche Begegnung auch. Ähm, ich würde ganz gerne euch allen noch eine allerletzte Frage stellen. Ich ähm, bin nicht ganz überrascht, dass unsere Visionen, ähm, unsere Utopien nicht ganz gleich aussehen und dass wir uns nicht in allem einig sind. Ähm, trotzdem würde ich euch gerne fragen: ähm, Jetzt ausgehend vom Jahr 2020, wer oder was sind denn die Akteure des Wandels? Wer wird ähm, stark genug sein? Wer wird. Ähm, ja, äh, dafür sorgen, dass wir uns in Zukunft hoffentlich besser ökologischer und gerechter bewegen. Ähm, wo setzt ihr eure Energien rein? Ähm, wo ist der politische Hebel? Elisa, fang bitte an. Lisa, um... Bueno, yo, yo quisiera apuntarle a los ciudadanos. O sea, quisiera realmente que el ciudadano se empodere, sea un actor de cambio, tanto para exigir desde las autoridades como cambiando. No necesariamente la ciudadanía organizada, no necesariamente la, la sociedad civil pero sí el ciudadano común que desde las decisiones del día a día eh, pueda para un cambio. Se dice que una persona no cambia nada, pero eh, yo creo firmemente que si vamos sumando las acciones de cada uno, podemos, podemos hacer algo. También eh, quiero pensar que puede haber un, un sector privado corresponsable, un sector privado con un mayor nivel de conciencia de, de cómo puede, de qué cambio, para también motivar el cambio en el comportamiento en el, en el usuario. Me gustaría también contar con una clase política mucho más preparada, mucho más innovadora, mucho menos corrupta y mucho menos política para, para, para que realmente esté comprometido con, con un cambio. Y finalmente, eh, también me gustaría que, que, que los niños que que las los jóvenes que los adultos mayores eh, sean tomados en cuenta sean partícipes del, del cambio puedan incidir en las en las decisiones esa sería mi, mi, mi contribución vielen Dank christiane ähm, darf ich die frage an dich weitergeben? ja natürlich gerne ähm, es ist ja im moment echt unser als, als IG Metall ist es ja mit unserer unser, unser ja, wirklich tägliches Geschäft, uns genau mit diesen Fragen des ökologischen und sozialen Wandels auseinanderzusetzen und den zu gestalten. Und da haben wir ja ähm, wirklich auch, glaube ich, eine gute Bündnisstruktur, ähm, in der wir arbeiten in Deutschland, sodass wir versuchen, stark die, ähm, die ökologischen Aspekte, stärker die ökologischen Aspekte zu verstehen und umgekehrt die Ideen wie so eine Transformation, wie so eine Veränderung, die jetzt ob das Stadtplanung, ist, ob das alternatives Reisen anbelangt, ähm, bessere Bahnen, ähm, diese Themen aufzugreifen und auch deutlich zu machen, äh, glaube ich, und immer wieder zu zeigen, dass wir einfach einen Blick darauf haben wollen, dass diese Veränderungen auch unter sozialen Gesichtspunkten äh, stattfinden, weil unsere Beschäftigten in der Automobilindustrie, äh, ich sage mal, auch ihren, ihre, ihre, ihren, ihren Stolz haben, Ihr Anrecht haben, glaube ich, eine, eine gute, bezahlte Arbeit zu haben und mitgenommen zu werden in diesen ganzen Veränderungen hin in eine emissionsfreie Gesellschaft. Also ich sehe uns äh, ganz stark äh, da im Moment in der Verantwortung als IG Metall und wir führen auch diese Debatten, was für diese ökologischen Veränderungen erforderlich ist, äh, auch ganz, ganz stark in unseren Reihen. Also das dominiert bei uns wirklich ganz stark die Debatten und auch unsere Tarifpolitik bis dahin, dass wir beispielsweise einen Öko-Bonus fordern für unsere Mitglieder, ja, wo sie eben sagen, das investiere ich an in einen Lastenfahrrad oder in ein ÖPNV-Ticket. Also solche Dinge und solche Debatten führen wir, und das ist bei uns wirklich ein, äh, ein, ein Prozess bis dahin, mit dem Vorschlag der Viertagewoche, den wir gemacht haben, damit Arbeit, auf mehr Schultern verteilt werden kann und mehr Leute in Arbeit bleiben können. Und, und ich finde, da ist, wir haben da eine Riesenverantwortung zusammen und der... Äh, versuche ich äh, versuchen wir in der IG Metall auch, auch nachzukommen und es wirklich zu gestalten und damit unseren Mitgliedern zu diskutieren. Das ist total wichtig, um auch rechten Verschwörungstheoretikern äh, mit dem Motto, rettet den Dieselmotor, da nicht irgendwie den, den Boden, äh, also um denen da das Wasser abzugreifen. Das ist Wir sind da in einer wichtigen Auseinandersetzung, wo es auch um den, den demokratischen Zusammenhalt äh, in unseren Ländern geht. Also so eine Polarisierung wie in den USA können, also sowas darf es ja nicht geben, also und da müssen wir, glaube ich, mit gutem Beispiel vorangehen. Vielen Dank, Herr Christiane. Ähm, das finde ich schön, wenn ihr mit an Bord seid. Elias. Ähm, ja, hallo. Ähm, also ich finde es sehr wichtig, mal, dass man auf jeden Fall wählen geht, weil das eine Richtungsentscheidung ist und mehr nicht. Ähm, ich finde, dass man sich einfach wirklich, wirklich schlau machen muss, was bei einem in der Gegend passiert und auch woanders hinreist, falls es mal irgendwo Aktionen, whatever gibt. Aber dass man wirklich schaut, zum Beispiel bei mir ums Eck, wird jetzt ein Parkplatz, da gibt es sehr viele Begehren zu, einem, zu, einem, zu, einem, zu, einem, zu einer Begegnungszone und einem Park umge umgewandelt, dass man solche Vorhaben, die lokal passieren, wirklich unterstützt, <lacht> weil es geht nichts ohne den Druck von der Zivilgesellschaft und das sind wir halt alle und deshalb finde ich nicht, dass es da, ähm, also man kann Entscheidungsträger vollkommen verantwortlich machen, und man muss den Druck immer aufrechterhalten, dass es zu einer Veränderung kommt. Und deswegen finde ich das so cool, dass wir heute hier dieses Plenum hatten und dass diese Konferenz gibt, weil man einfach merkt, dass es Leute gibt, die sich vernetzen wollen und die etwas weiterbringen wollen. Und ich finde es eben sehr wichtig, dass man einfach aktiv ist in der eigenen Stadt, in der, in der eigenen Region und auch darüber hinaus. Und ich finde, das noch kurz zum, zu den Autos: ähm, dass es schon eine Verantwortung gibt seitens der Autoindustrie, aber ich finde, die liegt vor allem gegenüber den eigenen Mitarbeitern, dass wirklich, dass es nicht, dass eine Transformation, die nötig ist, nicht endlos hinausgezögert wird, weil ähm, es werden Autos immer wichtig bleiben, gerade für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, ältere Menschen. Ähm, Rettungswegen, Feuerwehrautos, whatever. Also es sind Autos einfach wichtig, nur sie sind in diesem Maßstab, wie sie jetzt verkauft werden, einfach unangebracht, einfach viel zu viel. Und da ist es einfach wichtig, meiner Meinung nach, dass diese Transformation nicht verschlafen wird, weil das dann nämlich wirklich den Beschäftigten, die voller Stolz sagen können, dass sie wirklich was Cooles machen, weil sie ja die Mobilität von heute ermöglichen, dass dann nichts verschlafen wird, finde ich, find ich einfach sehr wichtig. Um, ja, ich finde einfach, Civil Society Participation ist key und das sollten wir uns alle vernetzen. Und das, dafür ist diese Konferenz super. Ja, vielen Dank. Also gibt es mir tatsächlich auch das Stichwort für ähm, das, das Schlusswort. Ich glaube, es gibt ähm, fast kein Thema ähm, wie das der Mobilität, ähm, wo globale. Ähm, Probleme so gut auch lokal bearbeitet werden können und ich bin immer wieder beeindruckt, was vor Ort in einzelnen Städten, Dörfern, Kommunen ähm, bewegt wird und bewegt werden kann. Ähm, und ich glaube, jeder und jede findet bei sich auch ähm, Ansatzpunkte, ähm, um dort ein gerechteres System ähm, ja, zu etablieren und da auch Vorreiter ähm, zu werden. Der Druck von unten wird also von uns allen nötig sein. Ähm, Marc hat auch noch ein paar Links zusammengestellt, ähm, da, unter anderem wird dort zum Beispiel die aktuelle Waldbesetzung ähm, beim Dandenröder Wald äh, dort erwähnt. Also Es gibt ein paar Sachen, wo man sich jetzt auf jeden Fall vernetzen kann. Wie ich höre, diskutiert auch im Livestream, wird auch im Livestream viel diskutiert. Bitte postet dort auch gerne noch ähm, ja, Links zu spannenden Organisationen oder Terminen rund um das Thema Mobilität. Das wäre sehr, sehr schön. Und ähm, da wir jetzt auch schon einiges über die Zeit sind, muss ich jetzt an der Stelle auch beenden. Ich glaube, es war... Eine große Herausforderung für uns alle, aber auf jeden Fall sehr wertvoll, uns gesprochen zu haben. Ich möchte mich als allererstes bei den Panelisten und Panelistinnen bedanken, ähm, bei Elisa und bei Elias und bei Christian. Schön, dass ihr dabei seid, trotz aller schwieriger technischer Herausforderungen. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Inputs, das war wunderbar. Ähm, ich möchte mich außerdem ähm, bei dem ganzen technischen Support im Hintergrund äh, und bedanken, die das Ganze überhaupt möglich gemacht haben. Da sind einige Leute beschäftigt, die ihr euch auch könnt. Und natürlich bei den Dolmetschern und Dolmetscherinnen, die hier wertvolle Arbeit geleistet haben. Sehr, sehr schön. Und natürlich auch bei der AG, die den ganzen Mobilitätsstrang hier organisiert haben. Nicht nur dieses Panel, sondern viele, viele andere Veranstaltungen. Falls ihr da noch nicht dabei seid, dann guckt euch da gerne mal an, was es da so gibt. Also gibt es tolle Workshops. Ich glaube, hier und da gibt es auch noch ähm, einiges an freien Plätzen und natürlich gibt es auch noch viele andere Themen, wie ihr seht, das Thema Mobilität steht nicht für sich, sondern es steht im Zusammenhang mit Fragen von Sorgearbeit, mit der Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, was und wie wollen wir konsumieren, all diese Fragen werden auf diesem Kongress noch ähm, äh, diskutiert werden. Genau, äh, da gibt es noch einen Link von Elias, den werden wir da auch noch einstellen. Genau, ich möchte mich auch noch bei der Person bedanken, die sich gerade um meine kleine Tochter kümmert, damit sonst wäre ich nämlich gar nicht hier sein können. Ähm, und für alle Menschen, die äh, die Geduld hatten, äh, hier trotz der schwierigen äh, technischen Situation dabei zu sein. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und bei Fragen kommt gerne auf uns und das Kongress-Orga-Team zurück. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Danke, auch. Danke Christiane. Ciao. Oh. Thank you, tschüss. Bye-bye.